Herzlich Willkommen zur Schlagzeilen-Revue. Martin, was haben wir die Wochen? Unerschrockene Kinder, die Kommunisten in der ÖVP und ärztliche Schweigepflicht. Klingt interessant. Was war los bei Schwarzbau die Wochen? Du kannst dich erinnern, in der letzten Woche haben wir ja gelernt, es gibt die linke ÖVP und die rechte ja, ÖVP. die Tiroler allem, gell? Ja genau, linke ÖVP. Der Karas hat diese Woche die Familienbeihilfenkampagne der FPÖ als widerwärtig deklariert. Du weißt, das, was ich damit mhm. geworben habe. Und so, ja. Was ist das jetzt? Ist der ein Kommunist in der ÖVP? So, wenn man das anschaut, ist er schon oft der Charge -Lex? Das glaube ich auch. <lacht> was versuchst du aus den Wochen? Ich glaube, wir könnten jetzt eine Ahnung haben, warum der Hofer auf der Autobahn so schnell fahren will. Warum? Naja, sein Vorbild ist der Helmi. Der hat einmal einen Sturz immer Das ist ein alter Raser, ja stimmt. Schon, gell? Es ist der Vizeverkehrsminister dann. Der Geheime. Der Geheime. Besser als irgendein Burschenschaft da allemal. Das ist richtig. Was hat es noch gegeben, die Woche? Die Randy Wagner... Frau Doktor. Frau Doktor, genau. Hat eine Stunde mit dem Vizekanzler HC Strache verbracht. Sprechstunde? Das ist, Consulting, ist, ärztlicher das, das ist alles nicht überliefert, was der ärztliche Schwergepflanze. Ah ja, stimmt. Aber eins, falls es kein ärztliches Gespräch war, ist auch klar. Was? Politik mit Erben kann sie anscheinend nur in homöopathischen Dosen machen. Was hat die heute in dieser Woche über den Trump berichtet? Naja, die Woche ist ja Halloween. Ja. Und das ist ein österreich auch schon. Ding aber in Amerika ist es natürlich völlig mega. Deswegen ist er ja der Trump Präsident. Und paar anderen, glaube ich. Ähm, aber es ist echt lustig, dass du das wennst okay. Der Trump hat er ja wieder traditionell Kinder eingeladen ins Weiße Haus. Okay. Wie es alle Präsidenten machen. Und auch dieses Jahr, mhm. und das erstaunliche ist, die Kinder hat sich erschrocken, weil sie Trump gesehen haben. Wieso? Ja, obwohl er wirklich, er war wirklich gut verkleidet. Was hat, er was hat er angehabt? Er war verkleidet als Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten. Schrecklich! Ja. Das da sieht man, was kommt, wenn die Kinder nur Fox News schauen. Ja, abgestumpft bis zum Letzten. Ja. Aber der Trump hat diese Woche noch mehr getan. Für die Kinder. Was denn? In den USA ist es ja so: wenn du einreist, kriegst du das Kind. Ist das Kind automatisch Amerikaner? Genau. Passt. Nimmer lang. Aha. Der Trump will das abschaffen. Mhm. Der will ich die ganzen Mexikaner nicht darüber bluten und laut Amerikaner werden. Mhm. Was soll man da jetzt drauf sagen? Trump halt. Apropos Mexikaner. Ja? Genau, danke. Die Mauer, sein Lieblingsthema. Genau. Die hat mir die, schon gefällt. Ja, mir auch. Jetzt hat er verkündet, er hat endlich die Mauer baut. Drei Kilometer in Kalifornien sind fertig. Stolze 10 Meter hoch. Weißt du zufällig, wie lang die Gesamtgrenze zwischen USA und Mexiko ist? Ja. ja. Er hat sie knapp fertiggestellt, die Mauer. Es fehlen nur noch 3141 Kilometer. Martin, warum lesen wir die heute? Damit ja, wir was lernen. Stimmt. Und was hast du gelernt die Wochen? Ja, ich habe die Wochen gelernt, dass die Briten scheinbar doch nicht so humorvoll sind, wie ich immer gedacht habe. Wie kommst du zu der Erkenntnis? Naja, ähm, auf Amazon gibt es jetzt für Halloween, und für haben vorstellen, ein Schiedsrichterkostüm. Mhm. Und du als alter Fußballfan und Fußballer. Mhm. kennst du doch ja auch mit den Skires, oder? Ja klar. Du kennst ja alle Beschimpfungen. Das darf ich glaube ich jetzt nicht <lacht> wiederholen. Aber das ist ja dein Herkunft. Theoretisch zumindest. Oder? Ja. Du kennst sie. Danke. Okay. Was die anderen alle sagen. Ja. Andere. Und jetzt gibt es auf einmal so ein Accessoires für das Skirekostüm. Mhm. Eine Blindenbrille und einen Blindenstock. Okay. <lacht> das ist gut. Die, die britischen Blinden finden das nicht witzig. Nein. Ja, und ich verstehe es einfach nicht. ja, naja, nicht. Was hast du gelernt im Rücken? <lacht> Zufällig was Gleiches. Ja. Okay. Da gibt es in Österreich einen, einen blinden Mann, der fotografiert Züge. Habe ich gelesen, ja. ja? Und da hat mich ein gefragt, du siehst das ja nicht, wie machst du das? Und er sagt, ich drucke sag, halt drei, viermal ab, eins passt immer. Ja? Ja. Und ich glaube, das machen alle Fotografen so. Das glaube ja. Aber die Erkenntnis, okay. der brauchst Hintergrundwissen. Okay. Wir recherchieren immer, ja. und was hast du gelernt? Der Mann ja. kommentiert die Spiele des Sportclubs als Blinder. Du meinst, dieser blinder Fußballkommentator? Richtig. Das sollen Sie die Schiris einmal ein Beispiel nehmen. Und meine Erkenntnis daraus: ja. bei uns ist die Inklusion weiter fortgeschritten als in Großbritannien. Ja, dem Brexit. Kein Wunder. <lacht> Mit dieser erfreulichen, inklusiven Nachricht mhm. bedanken wir uns bei unseren Zusehern, damit ihr die Woche wieder eingeschaut habt. Ja. Liebe otto zuschauer wir sehen uns, ich weiß es diesmal, Montag 20 Uhr. Bravo Martin, für das haben Sie jetzt im Internet mindestens alle gefunden. Danke. Wir sehen uns nächste Woche wieder Montag 20 Uhr bis dahin auf Oktober. Baba. Ah, ja. Und unsere Internetkinder, und denen verabschieden wir uns jetzt auch, und euch verraten jetzt so exklusiv, der Assistent, der hinter Technik steht, wie ich mir gleich abschalten, so damit wir uns von euch nicht verabschieden können. Aber manchmal dürfen wir uns durchsetzen und weiterreden. Ja manchmal, wir haben echt so ein Glück mit unseren Assistenten. Ja. <lacht> In diesem Sinne, <lacht> von euch würden wir uns wünschen, kommentieren, liken und... und Teilen. Teilen, das ist ganz yes. wichtig. Ich hab's geschafft. Super. Also ihr könnt uns teilen, scheren, lieben, was immer. Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Sonntag, 18 Uhr, auf euren gewohnten Kanälen. Bis dahin. Ciao. Ja.